Let's go. Ja, ich mach den kurz weg. Ein Zombie weniger, der nachher rumrennt. Wieso rennst du genau auf das Tor? So quer fuck, wie viel Fred wenn der jetzt nochmal aufsteht, ne? Der hat 6 Schuss. Ich habe noch nie einen Zombie gehabt, der er Schüsse hat. Nicht von der Shotgun. Okay. Nur Pfeile. Ich nehme Pfeile natürlich automatisch mit. Nein. Hier drin sind nur Pfeile. Ist dann? Also nach dieser Bodenmarkierung sollte ein Loch in der Mitte sein. Kann ich den ich wieder nach oben drehen? So. Da ist kein Loch in der... B okay, egal. Äh, Kristall nehmen. Yes. Da ist eine Karte drin. Kann ich den irgendwie aufmachen? Wenn man sie zerstört, dann... Naja. Ich möchte da nicht einfach runterlaufen. Okay, ich hatte recht. Ich habe die Sicherheitskarte mit Claire. Gut. Zelle, Zelle, Zelle, Kanone, Zelle mit Pfeilen, die ich nicht brauche. Also ist die Tür hier und eine Treppe. Mir wäre der Zombie nicht aufgefallen, wenn er weg gewesen wäre, ehrlich gesagt. Ich hätte den schon wieder vergessen. Okay, das ist gut. Boah, das sieht so nach Boss Battle aus und ich konnte nicht speichern. Ich stehe. Ja, ich stehe über dem Beehive. Also über dem Ameisenhaufen. Vor mir ist nichts. Hinter mir ist eine geschlossene Türe. Aber wir haben ja einen Kartenleser. Auch eine Libelle. Impulskanone. Zwei gleichzeitig müssen es machen. Das heißt, Chris und ich. Also Chris und Claire. Wo hat die Notiz gesagt, ist dieses Sicherheitssystem? Es ist eine blaue Datei gewesen. Im Kontrollraum eingebaut, der Aktivierungskunden ist logisch. Äh, ja? Ja? Ja, das ist Kontrollraum. Ich brauche den Kontrollraum. Nein. Nein. Da ist noch eine Tür. Ich habe die erste Tür übersehen. Sorry. Alles klar. Ja, jetzt habe ich die Tür. Ich habe das Rätsel schon gelöst, wie ich weiterkomme. Ich habe diese Tür übersehen. Hier ist wahrscheinlich Steve. Anscheinend nicht. Das ist ein langer Gang. Okay, ich habe doch alles richtig gemacht. Da bin ich beruhigt. Es ist abgeschlossen. Dieses Rätab kommt mir bekannt vor. Er ist gesichert wie ein Tyrant. Hätte er kann ja unten. ich es Wer das ist wegen der Grafik ist so, aber der kann unten rausrutschen. stirbt Steve, also ich wusste, dass er stirbt, weil ich nachschauen wollte, weil ich. da kam mir null bekannt vor. Aber ja, okay, das ist. Das ging jetzt schon. Ja, ist immer noch gleich hässlich. Lauf. Wait, live. Huck! Half-Life weg. Warte. Shit! Oh mein Gott. Okay, okay. Deswegen Leben mitnehmen. Das ist aber so gemein. Kann man dem wirklich ausweichen? Ich glaube nicht. Ja, das ist eine Schlange, aber das ist einfach eklig. Was redet er uns noch? Steve. yeah you're warm Steve you've got to hang in there okay uh, my brother's us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I... I love you. Claire... <sighs> Steve? Steve? At last I found you, Alexia. ich glaube ich habe ein problem ich habe keine waffe dabei you're responsible for the creation of the veronica virus and now the only existing sample is in deinem body i want it now you want it ich glaube, ich muss alles nochmal machen. <lacht> ja, ich glaube, ich muss den Teil nochmal machen. Ah, vielleicht komme ich ohne zu schießen durch also wir haben jetzt einen tyrant gegen eine endqueen Hij bloedt het, oh! es einmal ohne zu men, you Arschloch Ja, ich habe nichts Heißt, ich komme auch nicht hoch Ich lasse mich töten. Alles klar. Alles klar. Nein, also <lacht> gut, äh, ja, ich rüße die Waffe auf so mach dasselbe nochmal. Ich recorde das mal. Kann's ja. Lauf, lauf. Lauf! Lauf nicht in die Flammen, du Idiot! Oh lol, okay. Da ist aber... Ja, danke! Das war jetzt einfacher als erwartet. Okay, die Flammen löschen. Nice. Kann ich? Mag ja. ich muss zurück. Wenn mir das Spiel jetzt wieder sagt mit ja, du kannst jetzt nicht zurück, weil du musst die Kristalle holen, aber du kannst nicht zurück. Ich hätte die Kristalle mitnehmen sollen. Ich hab's gewusst, dass da eine scheiß Tür ist. Ich weiß nicht, ob ich den Boss Battle nochmal kriege. Ich hoffe nicht, weil sonst mache ich das Ganze nochmal. Ich speichere übrigens kurz. Ich nehm.. Mach kurz den Kristall, dass ich den nicht jedes Mal machen muss. <lacht> ist aufgestanden. Sie ist aufgestanden, weil ich raus bin. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie aufgestanden ist, weil ich raus bin. Probieren wir haben mal kurz was noch. Wenn einer Katzen oder so dann kurz. Sie lebt wieder. Okay. Hier steht nicht. Ich kann. Ich muss nicht mal selber wissen, wo die reinkommen. Sound of the police. Hup, hup. Mir alles sehr bekannt vor. Viele Türen. Immer schauen, was hier drin ist. Okay, wir sind sehr mechanisch unterwegs jetzt für eine Villa. Ich sehe gut. Okay, sure, come on, Remote Play. Danke. Okay. Bericht, Bericht, Bericht, Berichtcode Veronica. Nach langen Jahren der Forschung konnte ich endlich das ver vererbbare Element identifizieren, das die Intelligenz des Menschen bestimmt. Ich habe es sogar geschafft, den absoluten Wert der Intelligenz zu manipulieren, indem ich die Zusammensetzung des Elements geändert habe. Uh. Daraufhin habe ich ein Genmuster unserer Groß unsere großen Vorfahren genommen, das entsprechende Element verändert und die Probe in das unbefruchtete Ei unserer Ersatzmutter injiziert. Allerdings hatte ich nicht mit Zwillingen gerechnet. Ein Junge der Mädchen wurde geboren. Der Junge ist überdurchschnittlich intelligent, aber seine Q ist nicht hoch genug für die Einstufung als Genie. Das Mädchen allerdings hat eine unvergleichliche Intelligenz, für, sie, für die selbst der Begriff Genie unzureichend ist. Ich habe keinen Sound mehr. Sie ist genau das, was ich erreichen wollte, die Reinkarnation unserer großen Anherin. Ich kann nicht streiten. Moment. Ich habe mich schon für ihren Namen entschieden. Das Mädchen wird Alexia heißen der junge Alfred. Ich bin sicher, Alexia wird den Namen der Familie Ashford zu neuen Höhen des Ruhms führen. Alexander Ashford. Und ich habe den Erfolg gekriegt, dass ich alle Roten habe. Bin gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt fehlen nur noch alle gelben, ne? Ja, mein mein fucking Internet. So. Weil sonst würde ich einfach über Hotspot rein, weil mein scheiß Internet scheiße langsam ist. Immer wieder mal. Okay, da komme ich zu Claire. Ich will noch nicht zu Claire. Eigentlich, eigentlich will ich zu Claire, aber... Äh, ich will eigentlich zuerst umschauen, was noch da ist. Ah, die letzte Flügel. Ja, der letzte Flügel. Ich Nehme mit, ich kann später die Pistole ausmisten. Ich gehe noch nicht zu Claire. Wir schauen uns erst die anderen Räume an. Ich frage mich gerade, ich glaube, wir brauchen ja noch einen Körper. Die Libellen. habe so viel Magnum verbraucht schon. Ich sollte die eigentlich für einen Bosskampf auf, heil, aufbewahren. Aber ich habe halt nur die oder die MG's. Die MG's sind halt auch nice. Aber die Magnum macht halt einfach einen Schuss viel Schaden. Aha. Das ist keine Inventory Box. Weil die Inventory Box draußen ist. irgendwas sonst ist mega cool, wie die Speicherräume eingerichtet sind. Mach mal, falls ich sterbe. So von wegen ich speichere, nicht ist eh vorbei. ich ja viel zu viel. Ich habe das Problem immer, aber das ist okay. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt Fortschritt mache hier drin jetzt. Aber okay, ich muss Pflanzen anfangen zu kombinieren gleich. Auch Libellenflügel. Ich kann mir Chris die anderen Libellenflügel, Libellenflügel holen, aber ich brauche noch den Körper der Libelle. Die Musik hat aufgehört. Der blaue Saphir wurde entfernt. Okay, ich komme. Wow! Okay. Der rote Saphir ist da. Der rote Rubin wurde entfernt. Nee, ja, logisch. Rote Sophia. Was ist da? Aber ich finde, Scheiße. Falls etwas kommt, muss ich bereit sein. Danach gucke ich kurz. Von der Mappe habe ich hier alles gemacht. Okay. Ich mache jetzt mal mein Handy aus dem Weh dann raus. Vielleicht macht das ein bisschen was aus. Eigentlich nicht. Hab ich gemacht. Sterilraumschlüssel. Ich muss den Strom noch abschalten gehen. Okay, ich weiß, was ich zu tun habe. für's guide lesen darauf wäre ich jetzt wirklich nicht so schnell gekommen ich habe oben gespeichert ich muss nach unten äh, die flügel mitnehmen äh, den strom abschalten gehen wieder weil anscheinend ist das strom ein problem dann muss ich zurück den Steinstatuen und die Juwelenaugen mitnehmen. Wo waren die Steinstatuen? Nein, warte. Ich habe einen Fehler gemacht. Egal. Ich muss zuerst den Strom abschalten. Das ist richtig. Ich mache das. Das hätte ich vorhin machen müssen schon. Wenn übrigens Remote Play noch mal rausschmeißt, muss ich das anders machen. Dann äh, mache ich das ohne Remote Play wieder. Das war ein Versuch wert. Äh, nächstes Mal muss ich wahrscheinlich direkt im Hotspot rein, dass das Ganze läuft. Und dann aber gucken, dass man Hotspot nicht rausschmeißt. Weil sonst habe ich ein Problem. Anyways. Es ist viel dunkler hier. Ich brauche den Sterilraumschlüssel. St Steril Der Speicherraum war vorne und um die Ecke links. Oh, nee, es nee, das ist wirklich nur Remote-Lag. Wieso eigentlich? Ja und wie das lag. Oh, nice. Ja, bitte. Gib mir einen Moment. Ich mach Remote Play zu.